Glaubst du auch daran? Also haben wir die gleiche Überzeugung? Super, dann lass es uns, uns gemeinsam angehen! Historiker gehen davon aus, dass dies der Grund für unsere menschliche Erfolgsgeschichte ist. Der bekannte Autor Yuval Noah Harari beschreibt sehr anschaulich, wie die Menschheit das Tier wurde, das sich gegen alle Herausforderungen der Natur durchgesetzt hat und der Meister Problemlöser wurde. Der geniale Trick unserer Vorfahren, der sich von allen anderen Tieren absetzte, war dieser. Als Gruppe eine gemeinsame Vision miteinander teilen, ermöglichte eine Kooperation, die jedem anderen Einzelkämpferlebewesen haushoch überlegen war. Ein Mensch gegen einen Löwen hat keine Chance. 100 Menschen gegen 100 Löwen sehr wohl. Warum? Weil 100 Löwen 100 einzelne Löwe sind, die unkoordiniert gegen eine Gruppe von 100 Menschen kämpfen, die den Vorteil der kreativen Zusammenarbeit nutzen. Aber was hat das mit Ihrer Partnerbeziehung zu tun? Wenn Sie nicht gerade Großwildjäger sind, müssen Sie sich nicht Ihr Heim vor Löwen verteidigen. Aber auch Ihre Beziehung hat aggressive Feinde. Es sind zwar nicht scharfe Zähne oder Klauen, die Sie beide bedrohen, doch Deshalb sind die Gefahren nicht weniger groß. Was auch immer ihre Beruf, Lebenssituation etc. sein mag, sie müssen sich gegen die Krisen des Lebens durchsetzen. Und hier hat sich der Trick unserer Vorfahren bewährt. Paare, die eine gemeinsame Vision haben, man kann auch sagen Überzeugung haben, haben eine bessere Chance, die Widerwärtigkeiten des Alltags zu meistern. Paare bei denen beide davon überzeugt sind, mein Partner, will genauso wie ich, dass wir eine glückliche Beziehung führen. Er oder sie würde alles dafür tun, dass wir beide vor den wilden Tieren, die uns außerhalb und innerhalb unseres Heims täglich bedrohen, sicher sind. Wir können uns beide darauf verlassen, dass der Partner nicht nur seine Sicherheit beschützt, sondern sich dafür einsetzt, dass es auch mir gut geht. Verliebte Paare haben oft die Überzeugung, wir könnten es mit der gesamten Welt aufnehmen, weil wir beide eine gemeinsame Gewissheit haben. Unsere Liebe ist stärker als alle Kräfte dieser Welt. Dachten Sie das auch früher, aber glauben jetzt, dass es eine Täuschung war? Aber vielleicht hatten Sie ursprünglich Recht und sind nur von dem Weg unserer Vorfahren, der gemeinsamen Vision, abgekommen weil Sie vielleicht aufgehört haben, an Ihr gemeinsames Narrativ zu glauben, haben Sie die gemeinsame Kraft des Wir verloren. Und hier wieder die gute Nachricht. Sie können diese alles überwindende Kraft in Ihrer Beziehung zurückerlangen. Auf couplecoaching.de sage ich Ihnen wie.